In diesem Video möchte ich mit Ihnen erkunden, wie SARS-CoV-2 unsere Körperzellen kapert und welche Folgen sich daraus ergeben können. SARS-CoV-2, Verursacher der akuten Lungenerkrankung Covid-19, fügt sich ein in eine Reihe von sechs bisher bekannten Coronaviren, da auch diese vornehmlich Atemwegsinfektionen auslösen. Vier, der nun mittlerweile sieben für den Menschen pathogenen Corona-Arten, lassen sich weltweit antreffen. Das heißt, sie sind weltweit endemisch. Sie belegen nach den Rhinoviren Platz zwei all jener Erkältungskrankheiten auslösenden Viren. Zwei epidemische Arten, SARS und MERS- Coronaviren rufen dagegen sehr schwere Verläufe mit Pneumonien hervor. Es wird vermutet, dass SARS-CoV-2, wie damals auch das SARS-CoV-1, von Fledermäusen über einen Zwischenwirt auf den Menschen übertragen wird. Beim derzeitigen Ausbruch standen zunächst Schlangen, später Schuppentiere als Zwischenwirte in Verdacht. Eines aber ist sicher: Das Virus hat auch den nächsten Sprung geschafft und kann nun auch von Mensch zu Mensch übertragen werden. Kommt es zur Infektion, typischerweise über Tröpfchen, so beträgt die Inkubationszeit, das heißt die Zeit zwischen Ansteckung und Erkrankungsbeginn, gewöhnlich etwa fünf Tage. Die Gesamtspanne wird mit zwei bis maximal 14 Tagen angegeben. Die Dauer der Ansteckungsfähigkeit beträgt wahrscheinlich bis zu acht Tagen nach Symptombeginn. Eine Übertragung des Virus durch asymptomatisch Infizierte, also Menschen, die sich infiziert haben, aber keine Symptome ausbilden, und durch Personen vor ihrer Symptombildung sind möglich. Wie vieler Viruspartikel es bedarf, um bei einem Gegenüber eine Infektion auszulösen, ist nicht eindeutig geklärt. Sehr interessant ist aber folgende Annahme, nämlich, dass die initial übertragene Virusmenge Einfluss auf die schwere des Krankheitsverlaufs nehmen kann. Eine kleinere Virusdosis lässt im Immunsystem eine etwas längere Reaktionszeit und korreliert, so zumindest die Hypothese, eher mit leichteren Verläufen, während eine größere Virusdosis zumindest potenziell zu schwereren Verläufen führen kann. Das ist deshalb so bedeutsam, weil aus diesem Grund nämlich sind Hygienemaßnahmen so wertvoll, da sie auch bei Kontakt mit einem infizierten Menschen die Virusdosis, die man eventuell aufnimmt, reduzieren. Nun wollen wir den Weg von SARS-CoV-2 in den Körper nachzeichnen. Es sind die Stachel auf der Oberfläche des SARS-CoV-2, heute als Spike-Protein-S bekannt, die dem Virus als Schlüssel dienen, mit dem das passende Schloss an der Zellmembran geöffnet werden kann. Als Schloss nutzt unser Virus ein Enzym, ACE2 genannt, das eigentlich an der Blutdruckregulation beteiligt ist, hier aber antennenartig aus der Membran menschlicher Zellen herausragt und unserem Virus als Rezeptor, als Andockstelle dient. Die Zellen der Nasen- und Rachenschleimhaut und insbesondere die Oberflächenzellen der unteren Atemwege und der Lunge bieten viele dieser Rezeptoren zur Kontaktaufnahme an. Aber auch in anderen Organen finden wir diese Rezeptoren, so zum Beispiel im Darm, am Herzen und der Niere. Doch das Andocken allein genügt nicht. Für das Eindringen in die Wirtszelle bedarf es der Unterstützung eines weiteren Enzyms, und zwar einer ebenfalls an der Membran sitzenden Serinprotease. Sie aktiviert das S-Protein, nachdem es angedockt hat am ACE2 und durch diese Aktivierung ermöglicht diese Serinprotease das Eindringen des Virus in die Zelle. Der Parasit ist eingedrungen, der Pirat hat die Zelle gekapert. In der Zelle läuft nun das ab, was man in der Medizin den Replikationszyklus nennt und an dessen Ende die neu produzierten Viren stehen. Die Vermehrung der Erbsubstanz und die Bildung von Virusproteinen wird von der Zellmaschinerie der Wirtszelle erbracht. Nach Fertigstellung der neuen Viren erfolgt ihre Freisetzung aus der Wirtszelle. Die Viren erobern nun Zelle um Zelle. Ein besonderes Merkmal des SARS-CoV-2 liegt in seiner Vermehrungsfreudigkeit schon im Nasenrachenbereich. Das ist sehr besonders und ungewöhnlich, weil nämlich die Schleimhautzellen hier oben gar nicht so viele ACE-Rezeptoren besitzen. Viele andere Erreger sind sozusagen vor allem vermehrungsaktiv in tieferen Regionen, einfach weil dort mehr ACE2-Rezeptoren zu finden sind. Wie schafft unser Virus das? Die Annahme ist, dass das SARS-CoV-2 eine besondere Fähigkeit besitzt, diese wenigen ACE-Rezeptoren unheimlich effizient zu nutzen. Genau diese Vermehrung schon im oberen Bereich der Atemwege macht das Besondere dieses Erregers aus. Denn dadurch, dass die infizierten Menschen nun in sehr großer Menge die Viren hier oben schon freisetzen können, ist die Verbreitung sehr intensiv und die Gefahr der Ansteckung dadurch sehr groß. Nun kommt es darauf an, wie weit das Virus in die Tiefe zu wandern vermag und wie stark die Zellen der tieferen Atemwege schließlich der Lunge selbst in Mitleidenschaft gezogen werden. Kommt es zu einer pulmonalen Beteiligung, so sprechen wir von einer interstitiellen Pneumonie. So nennt man eine schwere Entzündung, die sich vor allem in der Wand der Lungenbläschen abspielt. Diese Wände der Lungenbläschen, der Alveolen, zeigen sich nun, habe ich gesagt die Wand oder die Wände? Naja, die Wände, die Wände zeigen sich nun entzündlich verdickt. Auf, als Antwort auf diesen Virusbefall, kommt es nun zu einer Vermehrung genau dieser Wandzellen der Lungenbläschen. Man nennt diese auch Pneumozyten. Sie vermehren sich zunächst und machen gleichzeitig Platz, weil nun auch Abwehrzellen hier hineinströmen. Ein entzündlicher Herd oder besser gesagt entzündliche Herde, bilden sich hier nun aus. Es geht weiter. Die Bindegewebszellen in der Wand dieser Lungenbläschen möchten was Gutes tun. Sie möchten die Wand stabilisieren. Und dabei bilden sie nun ganz viel Fasermaterial, was natürlich gut gemeint ist, aber keine guten Effekte zeigt. Dadurch wird die Wand nochmal verdickt und der Gasaustausch dadurch nochmal erschwert durch den Einstrom von Flüssigkeit in die Wände hinein verschärft sich die Situation immer weiter. Der Gasaustausch wird immer schwieriger. Und jetzt kippt das Ganze. Die Wandzellen in den Lungenbläschen, diese Pneumozyten, die sich vorhin noch vermehrt haben, die werden nun immer mehr geschädigt. Eine besondere Zellart in dieser Wandstruktur, man nennt sie auch Pneumozyten-Typ 2, wenn die nun wegfallen, das ist besonders unangenehm, weil sie nämlich bilden eine Substanz, die man suffektent nennt. nennt. Die Substanz sorgt normalerweise dafür, dass die Lungenbläschen nicht kollabieren. Das tun sie nun aber, weil genau diese Zellen abgebaut werden und dieser Suffektent-Faktor nun fehlt. Schließlich kann auch Flüssigkeit in die Alveolen vordringen. Und jetzt können sich, glaube ich, alle vorstellen, jetzt ist es mit dem Sauerstoffaustausch nicht weit her. Wir sprechen nun von einem ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome oder ein akutes Atemnotsyndrom, was sich nun als Vollbild ausprägt. Zusätzlich zu den pulmonalen Mechanismen wird bei COVID-19 eine Dämpfung des neuronal gesteuerten Atemantriebs im Hirnstamm diskutiert. In wenigen Fällen fiel der Atemantrieb bei Patienten vollständig aus, obwohl sie überhaupt keine Lungenbeteiligung zeigten. Es scheint möglich zu sein, dass das Virus entlang von Nervenfasern aus der Peripherie, zum Beispiel aus den Nasennebenhöhlen, hoch zum Gehirn zieht. Ferner wurden bei sehr schweren Verläufen auch massive Schäden an Leber, Herz, Niere, Dünndarm und Hoden geschrieben. Doch halt, halt, halt, bevor nun Panik ausbricht. Nein, aus didaktischen Gründen haben wir jetzt das ganze Vollbild durchgespielt. Zum Glück aber zeigen nur wenige Fälle so schwerwiegende Verläufe. Klinisch gilt es festzuhalten, dass in etwa, etwas über 80% Prozent aller Fälle milde bis moderate Verläufe zu beobachten sind. Je nach Autor zeigen bis zu 50% Prozent der Patienten, der Menschen, die sich infizieren, überhaupt keine Symptome. Lediglich 5% der Fälle zeigen sich sehr schwere und insbesondere bei Risikogruppen lebensbedrohliche Verläufe. Den typischen Verlauf gibt es somit nicht. Und er hängt in erheblichem Maße von Alter und Vorerkrankungen der Patienten ab.